Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Lani Ruppe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wow, oh mein Gott. Ja, hallo. Schön. So, aufgeregt. Wir machen weiter mit Kunstwerken sammeln und Schnuffels finden. Ja. Weil so wie es aussieht da dahin könnte sogar das finale sein und wir sparen so uns noch ein wenig auf natürlich weil warum nicht genau wenn es jemanden gibt der Ach. sich das finale immer bis zum ende aufspart und hinaus dann nicht das. ja dann sind wir das ja das schon so oft passiert in einigen aspects ja steigen sie bitte auf Ach ja was suchen wir Krieg. Äh, Mr. Crabs. Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ich spüre irgendwas Warmes. Entschuldigung. Und spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Und spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Tun Sie jetzt was zu spüren, Mr. Krabs? Und spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Are you feeling it now? I feel it. richtig große die ich habe jetzt irgendwie verpasst aber die sind da riesig ja ja die sind riesig also ja. ja. du wo der dritte ist du kannst deine Eier zurückstecken fürs erste was right. das töten gemeint ob wir alles haben so ja. und so ja aber mal, mal ne haben wir doch okay. ich sag ja noch. Und eigentlich... ja. Was <lacht> <lacht> oh, <du> <lacht> <Ja>. und Alles gleich an ich hatte sogar 20 Herzen. Ja. Dann mal 10 überhaupt. mal können wir die Level beenden, nachdem man 20, ja? Und, dann, ja? und dann die Dings bekommen, die Blumen? Ja. Was? Ja, vollbroken. Was nochmal bitte hör ich das geraten Auf der Rückseite des Hafens. Hm. Okay, das Level auf der Rückseite habe ich noch nicht gemacht. Ja, dann ja, machen wir jetzt. Gut, versuchen wir beides zu finden. Ja. Hm. Ich muss jetzt auch noch mal eben sehen, wie lange wir sind wie viel wir Zeit haben. Ja. Ich habe mich nicht drauf geachtet. Da sind sie! Äh, drei Minuten. Drei Minuten. Ist das nicht das Schiff vor? Im Hintergrund? Keine Ahnung. Guck mal, wie sieht denn das aus? Es ist ein rotes Schiff. Das ist es nicht. Okay. Nein, so es ist ein Piratenschiff. Also noch eins, aber das ist auch nicht. Alles äh. ja, um. ja. oh. oh, noch mit da, ja, Schönen Hund. Und wo ist er? Ist ja. Das ist auch nicht. Es rote Segel. Rote Rot weiße. Oh. Das ist es. Nee, doch nicht. Nein. kommt nope. huh? äh. man... Mein... Ach, dann muss er hier. Wir werfen so den Schalter. So. Gut. Da habe ich zwei Köder. Schwer hm. müssen ja. uns einmal Noch den Köter weg. Das ist es nicht. Da ist es. Ja, Nein, hm. nein, Scheiße. Hoppla. Also haben die trotzdem gezählt? Offensichtlich ja. Ach Mist. Ich weiß in Aila. Ja. Na ich habe ja noch bei der Volksseite. Ja. Tintenfisch. Ich ja Tintenfisch. Ist gerade, da, ne? ist nicht dort. Der ist hier. Oh, komm, machen wir erstmal das hier. Wir suchen jetzt erstmal nochmal die Hunde. ich glaube, ich wir schaffen locker so 4, 5, 6 er will immer. Ja, also komplett alles. Ja, wir waren am Anfang nicht so schwer. Nee. ich mache es. Okay. Aber dann ich also, kommen. schnell durch. Speedrun Mores, also... Ja, Speedrun Mores aktiviert. Ist das echt? Hä? Wow. Wo ist er? Ich hab ihn? Hm? Haben wir den Hund geworfen? Okay, irgendwie hatte ich gedacht, ich könnte den von unten erleben. Was soll das gerade für ein geiler Speedrun sein? Gut gemacht. Gut. Was ist jetzt? Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Das ist sein. Das riecht. Mm, mm, mm, mm. Da unten ah. ist er. Also oh, ja. einfach nur nach Hause und eine Pause. Ja. Hause, Hause oder oh, schon und. <lacht> wieder gegen die Wand. Jetzt guckt mal die Blumen und den Hund an. So komisch aus. Ah. Also irgendwie als würde die oberseite vom Hund irgendwie der Rest des Gesichtes von der Blume. <lacht> er gestört. Dieser verdammte Hund. Warum hast du ihn so sehr? Warum? <lacht> ja, es nie irgendwie was getan, aber trotzdem. Aber trotzdem hassen wir ihn, äh, Rückseite. Wir müssen den Tintenfisch finden. Wo auch immer der ist. Tatius Tennisball? Äh, das heißt Tentakel. Tatius T-Wurst? Das heißt Tennisball, äh, ich meine. Tentakel. Steige auf. gehabt. Let's get ready to run. Tadeus Tortellini? <lacht> ja. Reicht dann Tadeus Tortellini? Wer jemals was gewinnen? War das? <lacht> Keine Ahnung. Wir <lacht> haben noch Zerstörung gehört. Reicht doch! Ja, Auch. Ja, aber Schaden nehmen, Hauptsache schnell. Dun, dun, dun, dun, dun. yeah it's gonna get that an initiate schon verpasst, ey. Nein, jetzt haben wir noch einen Hund dabei. Hä? Au. Ja, wir haben ihn verpasst. Ich muss aber irgendwie sehr am Anfang sein. Neustarten. Neustarten. Ja, klick nur start! Kommando zurück! Warte, wie sieht da aus? Oh, ist das ist offen. Es gilt jeden Winkel zu erkunden, um den Gesellen auf der Rückseite zu entdecken. Jeden Winkel? Ja. <lacht> Nemo, Alles, was man kaputt machen kann, ja. Ja, andersrum. Mhm. Stimmt, irgendwo hinter versteckt. Ey. Hätte ja sein können. Das ist nicht so, als würden wir irgendwie Leben verlieren oder so. Nein. Okay. stimmt hier Oder auch nicht. Hm. Kann das sein, ey. Ich finde, was ist mit dem Hund los? Wenn er wohl nicht irgendwie an einer Stelle irgendwie als kaputt schießen müssen also so. Er ist irgendwie viel kleiner, als es auf dem Bild ist. Und wenn er so ein Pixel von. Wo muss er ja sein? Wenn, wenn wir jetzt immer nicht finden, dann wie machen wir die nächste einfach. Ja. Hm. Da. Also. Oh. mein Gott! vorbeige laufen. Ja. Dann, Scheiße. Aber jetzt haben wir ihn, ja. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ich glaube noch nicht. Aber jetzt noch, ja damit. noch, eine Noch einer. Das Dampfboot. Sowas habe ich auf der Rückseite des Hafens gesehen, aber mehr weiß ich nicht. Auf der Rückseite des Hafens. Ja. Yeah. Hm. kein das, ding das Dampfboot. das das ist eigentlich gar nicht so schwer sein dampf wurde sind riesig ja. ja riesig riesig am fisch gefangen der war riesig ja jetzt hat direkt hier pass auf hm? eingehakt ja. Seit Eis ein Ei irgendwie so ein ganzes Boot irgendwie zum Erschüttern, denke ich, wenn ich so treffe. <lacht> wir wurden angegriffen. Was wurden wir abgeschossen? Ah ja. Was? Was? <lacht> ah ja. Ah, da ist es. Nice. Gut. Gut. Das ging ja schnell. Ja. Nicht so viel wie gerade eben. Nee. Jetzt also. Ja, los, gib her, das überwachsen nee. Übrigens gibt's noch was. Fünf kleiner Streifenfisch auf der Rückseite des Meeresgrundes. Ich muss man gucken, ob das auch wirklich das Letzte ist. Ja, gucken, wir mal Level das für mich ist. Ah. Es ist das Letzte. ich ah, Level sind die. Die wird auch immer angezeigt, welche ist Können wir uns nicht einfach direkt sagen? Wir brauchen dat, dat und dat. Wenn wir nicht jedes mal hin und her rennen müssen Ja, es wäre wesentlich besser, wenn wir nicht und her lautschen müssen. Also als als wird jemand einkaufen schicken und sagt, ich brauche Brot. Ja. Nachdem er wieder kommt, übrigens, ich brauche noch Milch. <lacht> Und wenn du dann wieder kommst, ich brauche noch Schinken. Genau. <lacht> <lacht> so, du mal Mal fünf Kilometer Fußmarsch irgendwie aus irgendeinem Grund Boah. zum Dings machen <lacht> Ja, am Meeresboden, hat er gesagt. Ja, das ist dieses hier. Ja. Ich dachte so am Meeresboden ist irgendwo unten. Ja, hier. Ja. Da ist schon einer. Oh, Was man wieder aussehen? Die, hier. die, ach die, oh. die. die, Da habe ich schon so oft abgeschossen, als ich hier in diesem Level war. so ja winzig, ey Das wird nicht leicht sein, die zu finden. Oh Gott. Ich bin Wenn wir eh nicht sehen, dann sieht er was auch nicht. Wo seid ihr hin? Und die Rannosaurus Rex. Es kann still sein, da ist noch einer. Na. Boah. Wir sind ja winzig das Da ist noch einer. 3. Und... Da ist noch... das ist der vierte. Oh. Oh. <lacht> ah. Ich hab den jetzt in der Halbschlafe gefangen. Und auch den hier. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Perhaps. Ja, bestimmt irgendwo. Ne? Da, nee. Was ist das? Oh, da, da. Hast ihn? Yes, Joha. Joha! Hoha! Uh huh. Da ist er mal eingestellt. Jawohl! Also alles, alles. Alles, alles, alles. Oder? <lacht> ja. So. Gib her. Herr damit! Nein. Ich bin die Gefallen ausgegangen. <lacht> <lacht> Hurra, alle können sie wohnen in Octodox gefunden. Juhu! Yay! Yeah. Na, guck mal da, wie das jetzt aussieht hier. Oh, ja da hier mit dem mit stern mit sternchen yeah. oh, nee, jetzt haben wir warte mal haben wir alle sachen da schon alle kostüme und so äh, nee. äh, die krone Kann das passieren das tut sich gut äh, ja hier haben wir alles wir äh, können wir gleich raus äh, schnuppel von der wolle äh, ich weiß wo, wo die letzten vier münzen sind das ist ein versteck ich habe mich darüber aufgeregt. Ja. Wir können jetzt die Krone sammeln und die letzten Münzen bekommen und das Level beenden ja. in einem Zug. Ja, das ist ja gut. Ich weiß. Steigen Sie auf. Ah, äh, Krone. Da weiß ich auch noch, wo die ist. Ich weiß noch nie, ich weiß noch nie, wie ist. Speedrun-Modus aktiviert. Einfach alles bombardieren, ja. Ja. Einfach alles umrennen, wenn du was geht. Ja, wie bitte. Also, äh. Also, Nehmenbe jetzt den Geld ansammeln, ja. irgendwie <laughs> <laughs> so. That's... No, <laughs> oh, not long, so jetzt. Yep, Nein, so hier hier ist die Krone Ja irgendwie ja, genau Ja Nichts aufge heißt ich Level Band Spiel fortsetzen Ja Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt geht's. Duai, jetzt auf ihn wär nicht auf die Seite. Ich <lacht> die vor dir, ja, ja. Was machst du jetzt? Ja, ich getötet. Oh mein Gott, mach alles fertig ey ja. Ja, alle, aber ja wieder Ja. voll viel Geld, Ja. Ja. alles Auch genau wo pass auf da oh. ich habe mich darüber aufgeregt ich glaube, komm her. und da muss ich schon wieder eier auf dich werfen ich weiß du hast ja, ja. Yay! Ja, wie viele Minuten haben wir schon? 24. das ging relativ schnell. Ja. Und wir haben sogar in dem Level noch, noch die fehlenden vier Münzen gefunden. Ja. Wer hätte das gedacht? Du ja. hast gedacht. Ja, Einkommenswerk hier gucken. Ja. Im Schwarz, wo oh. scharf. Und jetzt wieder beim verdrehten Band. Ich war noch anders gefärbt. Ja, gut. Ja, machen die noch. ja gut. Machen wir das noch. Das hier auf der Vorderseite. einfach zu suchen. Ja. Ein Speedrun-Modus aktiviert. Morphy-Zeit. Na. Na. <lacht> So. My team of Yoshi Rangers. The uh, you know, Ranger and Power Ranger activated. Yeah. Daseins. Daseins. Daseins. Daseins. Daseins. Daseins. Du musst absteigen. Oh, das ist eins. Deswegen. Okay, kann schon sagen. Ich komme nicht durch. Wow, du kommst nicht. die muss ein Rangers. Ah. Oh. Ah, habe nicht verpasst im Kreis. Irgendwas habe ich aufgemacht. Überholen mit einer Burke. Na hier, ich versuche Spaghetti zu essen. What? Mit einem Löffel. Na? Nein. Hm. Das, äh... Nein. Nein. Und ich schließe die Sonne ab. Nein. Nicht. Was denn? Da ist ein Schaf hinter. Aber. So. Oh. War voll. Sprich, versteckt. Es war ja versteckt. Wir müssen weiter laufen. Wir müssen dem Hund entkommen. Ja, weil der Bock hier kaputt gehauen werden, oh, wir sind da gleich am Ende. Da ist noch ein Hintergrund. Doch, im weg. <lacht> Hund. Verdammt, ich dachte, mir Weg, Kann sagen. <lacht> So, Das ist das letzte. Geschafft! Nur Limp. Jetzt hätten wir eigentlich das Level noch beenden können. Ach. Weil wir waren kurz vom Ziel. Aber. Ah warte! Mann, verdammte Hunde! Verdammte Ghettohunde. hunde Ja! Ihr verdammten Ghettohunde. hunde Gib ja, mir der Mülltonang angezogen, ne? Okay. Ja, die Hunde macht da halt in meinen Bereich ja. hier. Ja, das ist der Neus Viertel hier. <lacht> der Kürbis. <lacht> Haben sie heute an. Lass dir von den Schnuffelchen helfen. Einfach mit einem bewerfen. Ja, aber nicht mehr Tag. Ach, Nein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn sie da heißt. Craft World. Ciao, ciao. <lacht>